Ja. Okay. Mhm. Ja. Herzlich willkommen zu Ausnahme und Zustand. Impfpflicht, ja oder nein? Muss ein neuer Lockdown kommen? Wie können wir das Impfen beschleunigen? Diese Debatten prägen im Moment die Zeitschriften, die Kommentarspalten. Die Kommentarspalten laufen heiß und wir wollen über dieses Thema heute mit einem der Gesundheitspolitiker der Linken diskutieren und deshalb haben wir Dennis Celik zu Gast. Herzlich willkommen. Dennis Czelik ist gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Und er hat 2020 sein Direktmandat im Wahlkreis Barmbeck-Dulsberg-Uhlenhorst erneut verteidigen können. Und seit 2015 ist er überhaupt in der Hamburger Bürgerschaft. Und im Moment amtiert er außerdem als Vizepräsident der hamburgischen Bürgerschaft. Herzlich willkommen, Dennis. Ja, danke für die Einladung. Ein äh, Hinweis an die Technik. Ich kann Dennis im Moment nicht hören, aber würde trotzdem die erste Frage stellen. Und zwar, wie ist es vor Ort? Nimmst du die Situation in Hamburg angespannt wahr? Ihr habt eine Impfquote von 74 Prozent. Begegnet dir im Wahlkreis äh, sehr viel Skepsis? Und wenn ja, wie überzeugst du die Leute, sich impfen zu lassen? Äh, gehst du da in Eins-zu-eins-Gespräche? Arbeitest du mit Initiativen zusammen? Ja, äh, die Situation hier in Hamburg äh, ist auch angespannt, obwohl wir eine höhere Impfquote haben als äh, verglichen mit dem Bundesdurchschnitt. Äh, trotzdem ist die Impfquote nicht hoch genug. Und äh, ja, und auch äh, es gibt auch viel Frust und äh, viel, ja, viel auch Verunsicherung, weil äh, momentan ja die Impfkampagne schleppend läuft. Es gibt sehr große Nachfrage nach Impfstoffen, insbesondere was die booster anbelangt. Aber es gibt nicht genügend Impfkapazitäten. Die Stadt hat es versäumt, vorausschauend zu planen und ausreichend dezentrale Impfzentren zu schaffen. Von daher gibt es ja ein Impfchaos gerade zurzeit, wie auch in anderen Gebieten in Deutschland und es sind viele Menschen, die vor den Impfzentren stehen, aber zum Teil auch nicht drankommen, zum Teil stundenlang warten müssen. Und bei den Hausärztinnen und auch bei den, in den Krankenhäusern kann man zum Teil bis Februar oder März keine Termine buchen. Und das alles sorgt zurzeit für viel Frust. In meinem Wahlkreis oder insgesamt hier in der Stadt gibt es auch Skepsis äh, bei bestimmten Leuten. Ähm, es ist aber so, äh, dass, äh, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Also es gibt ähm, insbesondere Menschen, die zum Beispiel nicht jeden Tag die Zeitung lesen oder die Nachrichten sich anschauen, wo, wo viele Menschen auch auf Social Media äh, unterwegs sind und äh, auch ja, viel ähm, viele andere oder alternative Informationsquellen beziehen, auch Verunsicherung. Ähm, ich, äh, ich nehme zur Kenntnis, dass auch viele Menschen äh, verunsichert sind äh, über mRNA-Impfstoffe. Und äh, viele, die sich nicht impfen lassen, sagen, ja, es gibt ja keine Langzeitstudien, wobei alle Experten und Wissenschaftler sagen, dass eigentlich äh, Nebenwirkungen, sich äh, ja, innerhalb von wenigen Tagen bis, äh, paar, bis in ein paar Wochen sich bemerkbar machen. Aber da gibt es eine große Verunsicherung. Was wir jetzt machen, ist ähm, im Wahlkreis, um auch unseren Beitrag zu leisten, ähm, da, ähm, für eine größere Akzeptanz ist, dass wir zum Beispiel auch äh, Impfaktionen jetzt machen. Äh, nächsten Samstag werden wir eine Aktion unter, dem, unter der Überschrift Linke impft machen in ähm, Parteibüro im Stadtteil Altona, was wir ausweiten wollen, weil wir sehen auch, äh, es, die dezentralen Angebote, die niedrigschwelligen Angebote werden hier in dieser Stadt sehr gut wahrgenommen. Überall, wo es Angebote gibt, äh, die sehr, ähm, ähm, die ja, niedrigschwellig sind, bilden sich lange Schlangen, hunderte von Metern, zum Teil auch äh, wirklich äh, sind die Schlangen sehr lang. Und das zeigt eigentlich auch, dass es, dass wenn man zu den Menschen hingeht und äh, Angebote macht, dass eigentlich die Nachfrage groß ist. Deshalb haben wir entschlossen, äh, eine, die, so eine Aktion zu starten, wo wir sagen, linke Impf, äh, wo wir mit äh, Ärzten und Ärztinnen, die auch Mitglieder in der Partei sind oder sympa, äh, sympa, also uns nahestehen politisch, dass wir die fragen und dann mit denen zusammen solche Kampagnen planen. Ich bin auch viel in den migrantischen Communities unterwegs. Äh, es gibt ja viele Migranten-Selbstorganisationen Migranten -Selbst in Hamburg, äh, wo ich viel unterwegs bin und mit den Menschen spreche und wo wir auch viele Informationsveranstaltungen machen und... Äh, ja, wo wir auch äh, da, ja, wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und versuchen, äh, da wo es Vers Unsicherungen gibt oder Vorbehalte gegen das Impfen gibt, dass wir das durch Aufklärung und äh, durch ähm, Informationen, äh, dass wir äh, letztendlich das versuchen abzubauen. Äh, wir machen auch äh, viel, auch Online-Veranstaltungen zu Themen wie äh, ja, zu, zu, zu Corona, und äh, versuchen da auch, ähm, solche Kanäle, wie, wie wir es heute machen, über Zoom und andere Kanäle äh, möglichst viele Menschen zu erreichen, weil wir, aufgrund der Kontaktbeschränkung ist es ja auch nicht immer einfach, sich in Präsenz zu treffen. Das ist ein Hindernis. Aber äh, ich kriege auch sehr, sehr viele Anrufe, muss ich sagen. Ich führe auch sehr viele Telefonate, äh, weil <lacht> die Treffen oder Veranstaltungen ja doch ähm, weniger geworden sind, muss man sagen. Und äh, deshalb viel über Internet und äh, Telefone. Ja, und wir haben natürlich auch immer wieder auch politische Aktionen gemacht. Äh, es gab auch hier Zero-Covid-Initiativen, mit denen zusammen haben wir auch Initiativen, Demonstrationen gemacht oder Veranstaltungen. Ist Zero-Covid eine richtige Strategie äh, zur Bekämpfung der Pandemie? Das war zum Beispiel ein, ein Titel. Also es ist, äh, ja, das sind so, so Aktionen, die wir ja, jetzt in der Pandemie äh, vermehrt machen. Und ähm, genau, das Ergebnis ist einfach, wenn man mit, mit den Menschen, wenn man sich die Zeit nimmt, und auch ähm, ja, auf, äh, auf die Menschen zugeht und äh, versucht, durch Aufklärung ihre Vorbehalte abzu äh, aus dem Weg zu räumen oder äh, ihre Ängste ein Stück weit zu nehmen, dass das auch in vielen Fällen klappt. Ja, vielen Dank. Das klingt alles äh, total aufschlussreich und spannend. Und ähm, ich hätte jetzt so die Frage... Wenn Ihr seid ja Opposition äh, da in der Hamburger Bürgerschaft. Ihr übernehmt ja durch diese Impfaktion, wenn ihr sagt, ihr macht eine Aktion, die Linke impft, dann im Parteibüro mit äh, sympathisierenden Ärztinnen und Ärzten, dann übernehmt ihr ja ein Stück weit eigentlich die Arbeit, die eigentlich die Regierung machen müsste. Ähm, wo siehst du Ansatzpunkte für eine erfolgreiche linke Oppositionsarbeit in dieser Pandemie? Weil im Krisenmodus sagt man ja immer, das ist die Zeit der Regierung. und Da müssen alle ein Stück weit an einem Strang ziehen. Wie gelingt trotzdem erfolgreiche linke Oppositionsarbeit in so einer gesellschaftlichen Situation, wie wir sie im Moment haben? Naja, also unsere Aufgabe als Linke ähm, ist es auch äh, wirklich äh, zum Teil äh, die Maßnahmen, die ja wirklich nicht äh, ausreichend sind, zu kritisieren ähm, und auch natürlich Alternativen aufzuzeigen. Äh, und äh, das ist einfach wir sehen es ja auch in den letzten Monaten, wo wir zum Teil auch staatliches Versagen haben, dass wir strukturelle Probleme haben, dass ein neoliberales Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, eine Pandemie gut zu bekämpfen. Da ist es unsere Aufgabe, als Linke aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Also, es ist ja so zum Beispiel, Stichwort Pflegenotstand, das wurde seit Beginn der Pandemie nicht äh, angegangen und jetzt sehen wir, dass, äh, dass wir ein Flexit haben, also Flucht aus dem Beruf und dadurch äh, sinken die Kapazitäten. Wir sehen zum Beispiel, wie die Schuldenbremse Auswirk auf äh, Institutionen wie die öffentlichen Gesundheitsämter, wo man vor der Krise ja die kaputt gespart hat und jetzt die Kontaktnachverfolgung einfach nicht funktioniert ähm, und äh, dass zum Beispiel auch Testzentren geschlossen worden sind jetzt in den letzten Monaten und jetzt wieder mühsam wieder ähm, aufgebaut werden müssen. Und äh, äh, auch die Entscheidung, dass zum Beispiel Impfzentren jetzt geschlossen worden sind. Und äh, das alles zeigt einfach äh, auch, dass vieles ja nicht gut läuft äh, zu, äh, in Bezug auf die Pandemiebekämpfung. und äh, da ja, ist es, äh, wie gesagt, äh, unsere Aufgabe, immer wieder deutlich zu machen, dass, was wir auch vor der Pandemie äh, ähm, immer gefordert haben, äh, auch richtig ist. Also, dass wir gesagt haben, wir brauchen äh, ein gutes, äh, gut finanziertes, personell gut ausgestattetes äh, öffentliches Gesundheitswesen, gute, äh, gute äh, also Gesundheitsämter mit äh, ausreichendem Personal. Äh, wir brauchen... Äh, eine, ein anderes äh, Krankenhausversorgungssystem, Finanzierungssystem, äh, dass, man, äh, dass ein Gesundheitssystem, was auf Rendite orientiert ist, äh, ja, jetzt in so einer Krisensituation einfach äh, nicht in der Lage ist, ausreichend Personal vorzuhalten. Und äh, zu Beginn der Pandemie haben wir ja auch gesehen, dass wir zum Beispiel einen Mangel an Masken hatten, an äh, Beatmungsgeräten und Ähnliches. Und da ist ja vieles im Argen. Und äh, deshalb äh, muss ja auch eine Lehre aus dieser Pandemie sein, dass wir wirklich ein äh, öffentliches, gut ausfinanziertes Gesundheitssystem haben, wo der Patient im Mittelpunkt steht und nicht der Profit. Vielen Dank, das hast du jetzt schon sehr umfassend erklärt, wie äh, eigentlich linke Oppositionsarbeit äh, funktionieren kann, eben sowohl die strukturellen Dinge zu kritisieren, die aufgrund der Sparpolitik eben kaputt gespart wurden, als auch für das Impfen äh, zu werben. Ich möchte noch mal auf diese konkreten Aktionen eingehen, die ihr macht, also die Linke impft äh, im Parteibüro, äh, zu organisieren, ins Gespräch zu kommen, mit den Leuten Überzeugungsarbeit zu leisten, mit Initiativen zusammenzuarbeiten um eben Menschen zu erreichen, die schwer äh, erreichbar sind. Ist das eine Praxis, die sich äh, Die Linke im Gesamten abschauen könnte? Quasi eine neue Gesundheitspolitik von unten, solidarisch von unten konkret zu organisieren, statt immer nur Appelle rauszugeben? Ja, unbedingt. Also wir haben ja auch in Hamburg gute Beispiele. Ich kann nur die Polyklinik Veddel äh, als Beispiel nennen. Das ist auch, ähm, ein Gesundheitszentrum in einem Stadtteil, wo es äh, ansonsten äh, keine äh, niedergelassenen Ärzte äh, äh, vorhanden sind. Eine Apotheke, glaube ich, gibt es und ein Supermarkt. Es ist ein, zwar äh, ein Stadtteil, mit, äh, der zu den kleineren gehört, aber wo viele Menschen wohnen, äh, die einkommensschwach sind, äh, wo einfach äh, ja, viele ähm, ja, wo, wo es an öffentlicher Infrastruktur mangelt in vielerlei Hinsicht. Und äh, da gibt es zum Beispiel so eine Initiative, wo man äh, wirklich von unten äh, ja, eine solidarische Gesundheitsversorgung aufbaut, sage ich mal, wo man ein Gesundheitszentrum errichtet hat äh, mit ähm, Sozialberatung, äh, mit äh, auch aufsuchenden äh, Besuch, äh, Besuchen, wo es auch ähm, ja auch ähm, zum Beispiel neben äh, ärztlicher Versorgung auch ähm, andere, ähm, andere äh, Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden, wo man das ausbauen möchte, wo man jetzt in der Pandemie auch ein lokales Impfzentrum aufgebaut hat und auch, ähm, ja, wo, wo man auch... Ähm, die Menschen aufgeklärt hat, indem man äh, aufsuchende Beratungsangebote äh, gemacht hat, wo man äh, zu den Haustüren zu den Menschen gegangen ist, äh, auf den Marktplätzen Infomaterialien verteilt hat, äh, zum Teil mehrsprachig. Also da gibt es solche guten Initiativen und, und äh, unsere Aufgabe als äh, Linke ist es, äh, auch solche Initiativen zu unterstützen und äh, äh, zu fördern. Und... Äh, Genau, das ist, äh, es reicht nicht, einfach nur zu kritisieren. Äh, es ist äh, wirklich auch wichtig und notwendig, solche äh, Basisinitiativen, die auch Alternativen aufzeigen und die auch aufzeigen, wie man ähm, ja, äh, wirklich Gesundheit umfassender denkt, wo man viel mehr auch die Lebensverhältnisse thematisiert und die soziale Lage der Menschen thematisiert. Und äh, entsprechend auch ähm, ja, solche niedrigschwelligen Ansätze schafft äh, und äh, auf Verhaltensprävention setzt, dass wir solche ähm, ähm, Angebote unterstützen. Das äh, sollte, glaube ich, auch äh, überall, wo es solche Ansätze gibt, von den Linken gefördert werden. Das klingt äh, überzeugend. Kommen wir zur ähm, Impfpflicht, die ja gerade landauf, landab äh, sehr kontrovers debattiert wird. Vor kurzem hat sich erst der Thüringer Landesparteitag der Linken für eine Impfpflicht äh, ausgesprochen, sozusagen als erstes Gremium in der Partei, äh, wirklich pro Impfpflicht. Wie ist deine Meinung dazu? Ähm, ist eine Impfpflicht sinnvoll, um quasi diese Impfquote zu erhöhen oder wirft es die Verantwortung wieder nur auf den Einzelnen zurück, nachdem quasi die Politik im Corona-Management ziemlich versagt hat? Ja, also es wird auch andersherum argumentiert. Es gibt auch äh, Impfpflichtbefürworter, äh, die sagen, äh, wenn es eine Impfpflicht gibt, nimmt man die Verantwortung von dem Einzelnen, weil man äh, ja nicht selber die Entscheidung trifft, sondern die Entscheidung wird auch abgenommen. Also ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfpflicht äh, nicht sinnvoll. Aber ich finde es auch genauso falsch, das äh, für alle Zeiten auszuschließen. Ähm, es gibt, und da, das, äh, das ist auch das, wofür ich mich ausspreche, es sollte eigentlich das Prinzip der Freiwilligkeit geben. Und äh, da ist es, äh, finde ich, ähm, ähm, da wurde einfach zu wenig gemacht, um die Menschen zu erreichen. Es gibt nichts, es ist nicht so, dass es äh, jetzt alle, die sie ungeimpft sind, äh, knallharte Impfgegner sind und äh, das aus ideologischen Gründen ablehnen. Das müssen wir einmal festhalten. Es gibt viele Zauderer und äh, viele Menschen, die unentschlossen sind, die zögern, äh, die Ängste haben, die verunsichert sind. Und das muss man auch ernst nehmen. Und zu Beginn der Impfkampagne war es so, dass man, zumindest für Hamburg kann ich das sagen, dass man sehr auf Komm-Strukturen gesetzt hat. Also es gab ein zentrales Impfzentrum und äh, man musste sich selber um einen Termin bemühen. Und äh, zum Teil kam man ja auch äh, zu, Beginn der äh, zu Beginn der Impfkampagne überhaupt nicht durch. Äh, das hat auch zu viel Frust geführt. Aber ähm, also man musste proaktiv sich bemühen, um ein Impfzentrum zu bekommen. Und Hamburg ist ja auch eine Großstadt. Äh, da muss man zum Teil auch äh, drei Viertelstunde fahren bis zu dem Impf zentralen Impfzentrum. Das sind alles ähm, ja, Barrieren, sage ich mal. Und äh, man hätte viel mehr darauf setzen müssen dass man zu den Menschen hingeht, dahin geht, wo die Menschen sich aufhalten. Also zunächst auch mit, äh, äh, mit Gesundheitslotsen, mit SozialarbeiterInnen, dass man äh, versucht, die Menschen äh, aufzuklären, dass man mehrsprachige Informationsangebote anbietet, dass man äh, Impfbusse und Impftrucks äh, einsetzt, um dahin zu gehen, wo die Menschen äh, in ihren Quartieren äh, sich aufhalten. Und äh, das hat man einfach viel zu wenig getan und das hat man, zu äh, das hat man lange Zeit versäumt. Und äh, von daher, finde ich, wurden nicht alle Anstrengungen unternommen um einfach die Impfquote äh, dadurch zu erhöhen, dass man wirklich auch niedrigschwellige, dezentrale Impfangebote gemacht hat. Und äh, von daher bin ich dafür, dass man erst einmal wirklich versucht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Menschen zu erreichen und ihnen es so leicht wie möglich zu machen, dass sie auch äh, ein Impfangebot annehmen. Da ist noch viel Luft nach oben. Und wir sehen es ja auch in Hamburg gibt es auch vermehrt dezentrale Impfangebote, wo in Einkaufszentren, in Sportvereinen auch jetzt angefangen wird zu impfen. Und da überall, wo es solche Angebote gibt, gibt es auch große Schlangen. Und das zeigt einfach, dass mit solchen niedrigschwelligen Angeboten die Menschen auch erreicht werden kann. Deshalb finde ich es zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfpflicht zu führen nicht richtig und äh, vor allem ist es so, dass wir gar nicht die Impfkapazitäten haben, um äh, jetzt auch in dieser Situation allen Menschen auch zeitnah ein Impfangebot zu machen, aus den Gründen, die ich ja vorhin genannt habe, dass man einfach äh, versäumt hat, äh, ausreichend äh, äh, dezentrale Impfzentren äh, zu errichten. Mhm. Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, sowohl bei Hausarztpraxen, dass sie quasi nur Ü60 impfen, weil sie gar nicht genug Stoff haben, also Impfstoff äh, haben. Und ähm, ja, also dass eigentlich sozusagen ähm, die, gar nicht die Mittel da sind, um jetzt allen ein Impfangebot zu machen. Ich würde aber eine Frage aus dem Internet ähm, mhm. mal zulassen, die hier gerade ganz gut passt. Martina fragt. Wieso soll ich der Pharmaindustrie und denen mit ihr vielfältig verbandelten Politikern trauen? Ich habe auch der Atomindustrie und ihren Politikern nicht getraut und Recht gehabt. Wieso sind linke Organisationen, die sonst so kritisch waren und denen die Abhängigkeit von Kapital und Staat doch wenigstens zum Großteil bewusst war, jetzt so staats- und mediengläubig? Was würdest du Martina antworten? Also, zunächst einmal äh, finde ich, ähm, dass, dass man natürlich ähm, kritisch sein sollte gegenüber der Pharmaindustrie. Und wir haben auch durchaus Kritik, äh, zum Beispiel, dass äh, die Impfhersteller nicht die Impfstoffe, also nicht die Patente für die Impfstoffe freigeben. Wir sehen es ja jetzt an äh, der Om äh, Omikron-Variante aus Südafrika, äh, dass es äh, nicht dass eine Pandemie nicht national bekämpft werden kann. Wir müssen weltweit äh, Impfangebote oder Impfstoffe haben und möglichst äh, überall hohe Impfquoten erreichen, äh, denn eine Pandemie kann nur global äh, bekämpft werden. Und äh, da spielen die äh, Impfhersteller eine, ja, nehmen eine fatale Rolle ein, also dass, äh, indem sie die Patente nicht freigeben, äh, ja, äh, ist die Gefahr sehr groß, dass äh, da, wo die Impfquoten niedrig sind, immer wieder neue Mutanten entstehen und dadurch auch die Impfstoffe äh, unwirksam werden. Und grundsätzlich äh, sprechen wir als Linke natürlich immer uns dafür ein, dass äh, auch äh, Impfstoffentwicklung öffentlicher, in öffentlicher Hand passieren soll, weil wir sehen es auch jetzt bei den jetzigen Impfstoffen, die Grundlagenforschung mit, wurde ja, äh, zu großen Teilen auch mit öffentlichen Geldern finanziert und dass da, damit jetzt Profit gemacht wird und dass der Profit äh, für diese äh, Firmen äh, im Vordergrund steht und nicht äh, die möglichst schnelle Verbreitung der Impfstoffe weltweit, das müssen wir immer wieder kritisieren. Und von daher ist es richtig, kritisch zu sein und Kritik zu äußern. Aber es zeigen auch alle Erkenntnisse oder alle wissenschaftlichen Studien, dass die Impfstoffe, wenn man abweg mit der Gefahr einer Corona-Infektion oder mit den Risiken einer Corona-Infektion, wenn man da damit äh, die möglichen Nebenwirkungen, die entstehen könnten und äh, die Gefahren, die aus einer Corona-Infektion äh, miteinander abwägt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Impfstoffe Menschenleben retten, äh, dass sie insbesondere wichtig sind, um die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen. Und deshalb äh, ist es auch ein Akt der Solidarität, sich impfen zu lassen. Und ich kann nur sagen, es gab noch nie ein. Es gab noch nie Impfstoffe in der Menschheitsgeschichte, wo so viele Menschen, Milliarden Menschen schon geimpft worden sind und so, äh, so viel äh, Wissen auch äh, und Erfahrungswerte gesammelt werden können. Und von daher ähm, sagen ja auch alle Wissenschaftlerinnen, dass die Impfstoffe relativ sicher, sicher sind. Und natürlich gibt es auch die Gefahr oder das Risiko von Nebenwirkungen, aber die äh, treten sehr selten auf. Und von daher finde ich schon, dass das sehr überzeugend ist, wenn man sagt, dass Impfstoffe Menschenleben retten und uns alle schützen, insbesondere die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Mhm. Vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage aus dem Internet. Und zwar, ist es sinnvoll, schrägstrich klug, eine Pflicht für eine Impfung einzuführen, die aller Voraussicht nach alle sechs Monate erneuert werden muss? Also... Diese Booster-Impfungen quasi, dass man es immer wieder auffrischen muss. Ja, wir wissen nicht. Also wir wissen, wie, es ist schwierig vorherzusagen, ob diese booster jetzt alle sechs Monate durchgeführt werden müssen. Also jetzt sagen ja auch äh, Virologen, dass jetzt diese dritte Impfung, diese Auffrischungsimpfung erst zu einem vollen Impfschutz führt. Äh, das muss man abwarten und äh, es, kann, es könnte sein, dass wir jedes Jahr einmal uns äh, boostern müssen. Äh, die Möglichkeit besteht. Aber es könnte auch sein, dass die Schutzwirkung ähm, ja, länger anhält, vielleicht bei, also insbesondere bei jüngeren Menschen und dass die älteren Menschen sich häufiger impfen lassen. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, wir ja hoffen, dass wir irgendwann die Pandemie überwinden und dass das Virus irgendwann endemisch wird. Das kann ja nur passieren, wenn es eine hohe Impfix, äh, Impfquote gibt und eine Grundimmunität entsteht innerhalb der Bevölkerung. Wir werden alle zwei bis dreimal äh, mit, Impf-, äh, mit dem Virus in Kontakt treten. Also wir werden uns alle infizieren. Äh, wichtig ist, dass wir dabei geschützt sind, dass äh, durch die Impfstoffe äh, eine gewisse Immunreaktion in unserem Körper entsteht, dass wir leichte Verläufe haben und nicht eine Durchseuchungsstrategie fahren, wo äh, einfach äh, durch äh, Masse, massenhaft äh, entstehende schwere Verläufe das Gesundheitssystem kollabiert. Und äh, mit der Zeit, so ist die Hoffnung, äh, ist es so, dass unsere Körper äh, eine Immunantwort entwickeln und eine Grundimmunität in der Bevölkerung entsteht, wo wir Irgendwann auch, wo sich ähm, Corona zu einer Erkältungsvirus sich äh, wandelt, also von den Auswirkungen her vergleichbar mit Grippe und anderen Erkältungsviren und wir nicht mehr uns ähm, alle sechs Monate impfen, zu impfen brauchen. Ich würde noch ähm, auf die ganzen strukturellen Probleme gerne eingehen, die mhm. wir im Pflegesektor haben. Wir hatten jetzt Meldungen, dass die Luftwaffe ähm, Patientinnen und Patienten aus Bayern nach Norddeutschland ausgeflogen hat, weil die äh, Kapazität von Intensivbetten in Bayern nicht mehr ausgereicht hat. Mhm. Hätte man die Pandemie nutzen müssen, um den ganzen Pflegesektor besser auszufinanzieren oder wäre das einfach zu knapp gewesen? Weil es, es gibt ja auch die Meldung, dass es gar nicht mal an den Betten scheitert, sondern eben an den Intensivpflegerinnen und Intensivpflegern, die vor lauter Überlastung ihre Jobs gekündigt haben und weil sie auch so wenig verdienen, die Personalschlüssel so mies sind. Was hätte man da aus Expertensicht drehen können überhaupt? Ja, also die Überlastung... Ähm gab es auch vor der Pandemie. Also wir hatten Personalmangel und Pflegenotstand auch vor der Pandemie. Ja, es hat sich aber verschärft jetzt in der Krise. Und äh, da hätte man schon... Also wir hätten einfach äh, viel stärker ähm, in den Krankenhäusern für gute Arbeitsbedingungen äh, äh, sorgen müssen, finde ich. Äh, es ist einfach so, dass äh, das größte Problem in unserem Gesundheitssystem ist, äh, dass, äh, die, ja, dass wir ein Fallpauschalensystem haben, was einen unglaublichen Kostendruck in den zu unglaublichen Kostendruck in den Krankenhäusern führt und das Personal immer so als äh, Einsparpotenzial gesehen hat. Deshalb wurden ja über Jahre äh, beim Pflegepersonal äh, wurde gespart und äh, dadurch haben wir... Und äh, ja, dadurch ist ja auch der Pflegenotstand immer schlimmer, ist der Pflegenotstand immer schlimmer geworden. Und zu Beginn der Pandemie hätte man einfach eine Kampagne machen müssen. Also zum einen hätte man feste Personalschlüssel einführen müssen und sagen müssen, wir tun jetzt alles, damit wir das Pflegepersonal entlasten durch eine Personalbemessung. Wir hätten die gesetzliche Personalbemessung gebraucht, um einfach die, die eine gute Personal äh, Schlüssel zu gewährleisten und eine Überlastung der Pflegekräfte zu vermeiden. Und zum anderen wissen wir ja auch, dass viele Pflegekräfte den Beruf verlassen haben und auch in der Pandemie viele einfach das Handtuch werfen und ausscheiden. Aber es gibt zum Beispiel eine Pflege-Comeback-Studie, die sagt zum Beispiel, dass ähm, 120.000 bis 200.000 bis 200 Pflegekräfte bereit wären, zurück in den Beruf zu kehren, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Also die Voraussetzungen müssten sein, äh, gute Arbeitsbedingungen, mehr Personal und natürlich spielt auch die Bezahlung eine Rolle, eine bessere Bezahlung. Und das hätte man, glaube ich, zu Beginn der Pandemie alles auf den Weg bringen müssen. Und das hat man einfach versäumt. Man hat all, einfach so weitergemacht wie bisher. Es gab zu Beginn der Pandemie viel Applaus und warme Worte. Äh, und jetzt äh, kann ich es auch verstehen, wenn die Pflegekräfte sagen, so äh, von Applaus kann ich mir nicht die Miete zahlen und äh, dass die Wertschätzung, die wir verdient haben durch bessere Bedingungen, durch Entlastung, dass es nie, äh, äh, dass es nie äh, erfolgt. Und wir fühlen uns auch ein Stück weit verarscht. So. Und äh, von daher äh, hat, man, hat man die Chance verpasst, einfach wirklich äh, da wertvolle Maßnahmen zur Entlastung de, des, des Pflegepersonals auf den Weg zu bringen. Aber nichtsdestotrotz äh, kann man weiterhin, äh, ja, weiterhin, dafür, äh, weiterhin äh, auch äh, Maßnahmen auf den Weg bringen. Also wir haben ja auch zum Beispiel die Forderung als Linke, dass wir sagen, äh, es muss jetzt sofort 500 Euro für alle Pflegekräfte zusätzlich geben, das ist aber ich weiß auch, dass es nicht nur, also dass das Geld allein nicht ausreicht. Viele sagen, Geld ist nicht das Entscheidende, sondern wir brauchen äh, Entlastungstarifverträge oder eine gesetzliche Personalbemessung. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was passieren muss. Also eine Intensivkraft darf nicht vier oder fünf Intensivpatienten gleichzeitig versorgen. Da, das führt dazu, dass die äh, äh, Pflegekräfte dann nach einer Zeit ausgebrannt sind und ihre Stunden reduzieren oder gleich äh, den Beruf aufgeben. Wir brauchen ähm, wirklich eine bedarfsgerechte Personalausstattung. Äh, Im Idealfall müsste eine Intensivkraft äh, wirklich nur einen Patienten versorgen. Solche Verhältnisse müssen wir herstellen. Und äh, wenn wir wieder für gute Arbeitsbedingungen sorgen und besser bezahlen, dann äh, hat, hätte es auch Signalwirkung an viele äh, ausgebildete Pflegerinnen, die, die den Beruf verlassen haben. Und äh, da hätten wir auch gute Chancen, dass viele wieder zurückkehren. Ja, dann äh, schauen wir mal, was wir da von der Ampel bekommen, außer warme Worte. Nächste Woche geht es bei Ausnahme und Zustand wieder um die Ampel und was da jetzt konkret folgen wird. Ähm, du hast äh, so ein nettes Plakat hinter dir. Applaus, den Rest kann ich nicht lesen. Jetzt wird gestreikt. Es gab ja. ja in den vergangenen Jahren viele Streiks im, im Krankenhaus. In Berlin gab es einen der längsten Krankenhausstreiks der Geschichte ähm, in der vergangenen Zeit. Und auf Krankenhausstreiks oder Streiks von Pflegerinnen und Pflegern wird immer so etwas allergisch reagiert. Da wird dann an das Sorgeethos äh, appelliert, dass sie ja sozusagen die Patienten und Patientinnen nicht irgendwie so liegen lassen können, sondern dass sie sich gefälligst um die zu kümmern hätten. Wie kann man in der Bevölkerung mehr Solidarität mit solchen Streiks herstellen? Was würdest du sagen? Ja, es ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass der Normalzustand äh, die Patientensicherheit gefährdet. Also wenn wir das so laufen lassen, wenn wir äh, über die schlechten Arbeitsbedingungen hinwegsehen und wenn da nicht darauf hingewirkt wird, dass da Verbesserungen auf den Weg gebracht werden, dann äh, ist es so, dass äh, wirklich auch Pat äh, Patienten, die Gesundheit der Patienten gefährdet wird. Das ist tagtäglich passiert das und äh, wir müssen auch uns vergegenwärtigen, dass wir ja potenziell alle ja mal äh, ins Krankenhaus kommen können und dass wir auf eine gute Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Deshalb muss man auch immer sagen, äh, die Pflegekräfte, die für bessere Arbeitsbedingungen streiken, die tun das äh, Natürlich für sich, aber auch für uns alle. Das muss man mal betonen, weil wir wollen ja auch nicht zum Beispiel ähm, im, ja, im Krankenhaus zum Beispiel stundenlang in unseren Ausscheidungen liegen und weit und breit ist kein Personal in Sicht. Das ist ja nicht etwas, was wir uns alle wünschen. Und es gibt ja auch Studien, die will sagen, ähm, dass äh, die, die Wahrscheinlichkeit äh, durch Komplikationen und ähnliches... Äh, das Sterberisiko ist äh, wahrscheinlicher, wenn, das, wenn, der Personal, wenn es zu wenig Personal gibt. Also je besser, die, je besser die Personalausstattung ist, desto größer ist auch die Patientensicherheit. Ich finde, das, was die äh, Beschäftigten in der Charité und im Vivantes erreicht haben, hervorragend. Das äh, zeigt auch, äh, dass es sich lohnt äh, für die eigenen, äh, für die, die eigenen Rechte zu streiken und zu kämpfen und äh, ja und das ist auch sehr ermunternd äh, ähm, es ist auch hat eine Signalwirkung bundesweit äh, viele andere Pflegekräfte äh, sehen den Erfolg und sagen sich auch hier in Hamburg äh, ja es lohnt sich äh, äh, für die eigenen Rechte zu kämpfen und äh, ja auch dadurch äh, darauf hinzuwirken, und sich selbst zu ermächtigen und darauf hinzuwirken, dass die Bedingungen besser werden. Und von daher glaube ich auch, dass sich die Situation in den Krankenhäusern wirklich verbessern wird, wenn mehr Pflegekräfte sich organisieren und sagen, wir nehmen das nicht mehr hin, wie die Situation ist und wir kämpfen dafür, dass sich äh, tatsächlich was ändert. Und ähm, es gibt ja auch Pflegebündnisse, auch hier in Hamburg gibt es ein Pflegebündnis. Es gibt auch viel Unterstützung von außen. Viele äh, Patientinnen oder, ähm, ja, ähm, Sympathisanten, ähm, Menschen, die, äh, die, die, die sagen, ja, das, was die wofür die Pflegekräfte sich einsetzen, ist wichtig, auch für, alle, für die Gesundheit von uns allen. Das unterstützen wir und von daher ist es super, was, was da erreicht wurde in Berlin und es gibt ja auch jetzt bundesweit auch in anderen Gegenden Streikbewegungen oder es wird in Streikbewegung aufgebaut und von daher macht das Hoffnung und ja, und wir wünschen uns, wie gesagt, alle, dass wir eine gute Versorgung bekommen und äh, dass wir, ja, dass uns auch gut, für uns gut gesorgt wird in Krankenhäusern, äh, in denen es auch ausreichend Personal gibt. Ich äh, habe hier noch einige Fragen ähm, aus dem Internet. Und zwar, wir haben vorhin auch, äh, du, du hast es erwähnt, die Patentfreigabe, ja. dass die essentiell ist, wenn nicht immer wieder neue Mutationen äh, auftreten sollen, wie jetzt diese neue Omikron-Variante. Äh, Und ähm, es gibt die Frage, gibt es neue Entwicklungen bei der globalen Verteilung des Impfstoffs? Gibt es noch Hoffnung, dass der Westen irgendwann versteht, dass es sein muss, muss, fett, groß geschrieben? Ja, es gibt keine andere Alternative, also wie gesagt, wir müssen, also wir werden diese Pandemie nur überwinden, wenn, wenn wir es weltweit bekämpfen und von daher ist das Thema, glaube ich, jetzt dadurch, dass jetzt diese neue Virusvariante entstanden ist, gibt es auch eine Debatte, eine öffentliche Debatte, unsere Aufgabe als Linke ist es, Wirklich unsere, für unsere Forderungen nochmal, dass wir unsere Forderungen laut artikulieren und sagen, so jetzt muss die Patentfreigabe erfolgen. Und von daher ist es wichtig, sich dafür einzusetzen, dass die Patente freigegeben werden. Und es gibt ja sogar Joe Biden, der US-amerikanische Präsident, hat sich ja auch dafür ausgesprochen. Man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es wenige EU-Länder sind, die da blockieren und Deutschland ist äh, an der vordersten Linie und äh, vielleicht äh, oder es ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung, dass wir vielleicht in Deutschland den politischen Druck auch auf die kommende Bundesregierung erhöhen, ähm, indem es zum Beispiel auch ähm, wirklich ähm, nicht nur mit parlamentarischen Anträgen, sondern wirklich auch aus der Bevölkerung heraus äh, diese Forderung lauter erhoben wird, dass da was in Bewegung kommt. Und ja, es gibt ja auch aus der Wissenschaft solche Forderungen. Und von daher darf man die Hoffnung nicht aufgeben und weit, sollte weiter dafür äh, sich einsetzen. Eine weitere kritische oder eher kritische Frage findet sich ähm, im Internet zu unserer Folge. Ähm, wie passt eine Impfpflicht mit den Grundsätzen einer emanzipatorischen linken und feministischen Losungen wie zum Beispiel My Body, My Choice zusammen? Ja, also. My Body, okay. Also, ich bin immer ähm, auch jemand gewesen, der sich gegen eine Impfpflicht ausspricht. Also ich war immer auch der Überzeugung zu sagen, man muss auf Aufklärung setzen, auf den mündigen Patienten, der auch ja, selbstbestimmt Entscheidungen trifft und dass es nicht sein darf, dass man Menschen staatlich bevormundet. Es ist aber auch jetzt in dieser Situation so, dass wir, in einer Pandemie sind, was, also ich nehme ja auch eine Spaltung zur Kenntnis in der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften und da ist aber natürlich immer wieder zu, also ich, es ist ja auch so, dass mir jetzt immer moralisch mit dem Finger auf die Ungeimpften gezeigt wird, das stört mich auch, weil wir haben ja über Staatsversagen gesprochen und dass die Politik ja auch, vieles versäumt hat oder wo einfach viel zu wenig passiert ist. Die Kapazitäten zum Beispiel in den Krankenhäusern sind, nicht nur, nicht, sind ja durch den Pflegenotstand so viel geringer. Das muss man alles sagen. Also man muss auch die Regierung kritisieren und die Herrschenden und wenn die zum Beispiel von ihrer eigenen Verantwortung ablenken wollen und immer moralisch auf die Ungeimpften zeigen mit dem Finger zeigen, das muss man kritisieren. Andererseits muss man auch irgendwie wahrnehmen, dass der einzige Ausweg aus dieser Pandemie äh, äh, die Impfung ist. Also wir werden aus dieser Pandemie nicht rauskommen, äh, wenn wir nicht die Impfquote deutlich erhöhen und die Impflücken schließen. Und äh, es ist auch so, dass, dass äh, die Ungeimpften, ähm, ja, dass, durch, dass man, indem man äh, sich nicht impfen lässt, ähm, ja, hat man einfach auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, anderen Menschen zu schaden. Deshalb habe ich auch gesagt, Impfen ist auch ein Akt der Solidarität. Und äh, die Freiheit eines Einzelnen ähm, hört da auch auf, wenn, äh, hat da ihre Grenzen, wo die Interessen äh, anderer Menschen tangiert werden. Und äh, wenn wir immer wieder Freiheiten einschränken müssen, weil einfach äh, ja, die Gesundheits, äh, die Krankenhauskapazitäten drohen überlastet zu sein, äh, wenn zum Beispiel in den Schulen die Kinder ständig Masken tragen müssen, äh, wenn zum Beispiel Operationen planbare Operationen abgesagt werden, weil wir äh, jetzt immer mehr äh, Covid-Patienten versorgen müssen und andere, die eine Tumorerkrankung haben oder, oder eine Herzerkrankung haben äh, und die äh, nicht operiert werden können, weil die Kapazitäten nicht für alle ausreicht, dann äh, muss man irgendwann auch äh, wirklich die Frage stellen, ja, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, ich setze auf Freiwilligkeit und man muss alle Anstrengungen unternehmen, äh, um wirklich äh, die Menschen zu erreichen. Ihre Ängste muss man ernst nehmen, ihre Verunsicherung muss man ernst nehmen und möglichst niedrigschwellige äh, Angebote machen und versuchen, die Menschen zu überzeugen. Aber äh, irgendwann äh, kann ich es auch. ist es auch äh, für die gesamte Gesellschaft, äh, Ja, wie soll ich sagen, es zerreißt die Gesellschaft, wenn wir keine Perspektive bieten. Und von daher sage ich, wir brauchen eine Exit-Strategie. Wir brauchen eine Perspektive. Und das ist für mich, also eine Impfpflicht kommt nur in Frage, wenn alle anderen Anstrengungen scheitern. Also das, was ich vorhin alles erzählt habe, gesagt habe, wenn wir es nicht schaffen, auf Prinzip der Freiwilligkeit, auf dem Prinzip der Freiwilligkeit durch Aufklärung die Menschen davon zu überzeugen, dann äh, gibt es auch irgendwann auch keine andere Wahl zu sagen, so uns bleibt nichts anderes übrig. Und äh, dann muss man auch wirklich über eine Impfpflicht nachdenken. Aber aus meiner Sicht sind wir noch nicht so weit. Ich würde dazu noch kurz eine Fußnote machen. Bisher ist es nicht so, dass äh, die Linke als Bundespartei für eine Impfpflicht eintritt. Das wurde lediglich auf einem Landesparteitag der Linken in Thüringen beschlossen und letztes Wochenende im Jugendverband. Das ist noch keine oder es wird darüber diskutiert, aber es ist keine Position, die die Linke jetzt so vertritt. Impfpflicht, das muss jetzt gemacht werden ja vielleicht genau es ist sehr es wird sehr kontrovers diskutiert auch bei uns in der Partei es gibt viele die sagen ich bin absolut gegen eine Impfpflicht und andere äh, sagen ich bin äh, für eine Impfpflicht äh, weil weil wie gesagt äh, weil ja äh, eine andere äh, exit Perspektive sehe ich nicht also es gibt solche und solche Auffassungen ne? also das ist schon sehr kontrovers Wieso erhitzt ausgerechnet die Debatte um die Impfpflicht so sehr die Gemüter und nicht zum Beispiel die Zustände in den Krankenhäusern, unter denen Pflegerinnen und Pfleger seit Jahren arbeiten müssen? Was ist da deine Einschätzung? Wieso erhitzt die Impfpflicht? Ja, all, was ja. ich mich frage ist, ich bin immer etwas verwundert, warum die Impfpflicht. Impfpflicht oder das Impfen so sehr die Gemüter erhitzt und nicht die Zustände, die wir in den Krankenhäusern haben und, und unter denen Pflegerinnen und Pfleger schon seit Jahren arbeiten. Das ist doch eigentlich der viel größere Skandal, der unsere Gemüter sozusagen in Wallung bringen müsste, anstatt ja. äh, diese Impfpflicht. Ja, <lacht> sehe ich genauso. Also äh, die Zustände. Genau. Ich, ich glaube, dass es, die, wenn es um den eigenen Körper geht, ähm, äh, dann ist, äh, ja, empfinden, dass Menschen, äh, ja, das ist, da, da ist einfach, also die Zustände in den Krankenhäusern nehmen meiner Meinung nach nicht alle Menschen wahr, es sind ja, äh, insbesondere wenn man jung ist und gesund ist, kommt man ja seltener ins Krankenhaus, da ist vielleicht die eigene Betroffenheit nicht da oder, äh, ja, äh, man, die eigene Betroffenheit, genau. Das ist, glaube ich, ein Erklärungsansatz, aber äh, die Zustände in den Krankenhäusern, äh, finde ich, auch sollten, sollte uns, äh, für, ist nicht hinnehmbar und sollte die Gemüter mehr erhitzen, meiner Meinung nach. Aber äh, bei der Impfpflicht, es ist so, dass, ähm, ja, da wo es um den eigenen Körper geht und äh, viele Menschen sagen einfach, äh, es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und durch eine Impfpflicht wird mein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ähm, verletzt. Das ist äh, und das ist, äh, deshalb kommt die Emotionalität her, weil es um den jeder äh, irgendwie ähm, ja also Impfgegner sind der Meinung, dass man äh, nicht, äh, dass, dass der Staat nicht äh, eindringen, eindringen darf, auch wenn es eine Impfspritze ist, äh, in in diese äh, sehr persönliche, körperliche Sphäre, sage ich mal. Aber äh, wie gesagt, es ist eine, äh, es ist eine Abwägungsgeschichte, äh, durch, wenn man sich nicht impfen lässt, und das, darauf muss man auch immer wieder äh, hinweisen, wer nicht impft, äh, ist, äh, wer, wer es unterlässt, sich impfen zu lassen, der äh, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur sich, sondern an seine Mitmenschen auch äh, in hohem Maße gefährden und das äh, wird häufig auch ausgeblendet. Du führst viele ähm, sozusagen eins zu eins Gespräche, um Menschen sozusagen zu erreichen, zu überzeugen. Wie ist deine Quote, wenn wir jetzt nehmen zehn Gespräche? Wie viele von denen sind erfolgreich und wie viele bei wie vielen triffst du auf eine Haltung? Wo man quasi nichts mehr argumentieren kann, also wo man dann letztlich aus dem Gespräch rausgehen muss und keine Überzeugungsarbeit mehr leisten kann. Ja, es ist für mich schwierig, jetzt eine Quote zu nennen, weil ich ja auch nicht weiß, ob nach so ungefähr wirklich eine Impfung äh, stattfindet. Ähm, ich ähm, ja, ich nenne jetzt keine Zahl, aber äh, ich sag mal so, die Erfolgschancen sind bei Menschen, die einfach verunsichert sind, die, die zum Beispiel immer wieder sagen, ja, aber es gibt keine Langzeitstudien oder ja, warum gibt es keinen Totimpfstoff? Das höre ich auch immer. Warum gibt es nur mRNA-Impfstoffe und keine Totimpfstoffe? Wobei ich sagen muss, eine Zulassung eines Totimpfstoffs würde der Impfkampagne Auftrieb geben. Also ich erhoffe mir auch, dass es auch alternative Impfstoffe, die auch wirksam sind, zugelassen werden, ähm, damit auch Ängste abgebaut werden können. Aber bei Menschen, die äh, einfach verunsichert sind oder äh, wirklich äh, zögern, weil, weil es keine Langzeitstudien gibt, die erreicht man eher. Ähm, da würde ich auch nicht sagen, dass ich bei jedem Gen Menschen jemanden überzeuge, äh, aber äh, vielleicht schaffe ich es bei jedem zweiten oder dritten. Aber da gibt es eine Chance. Aber wenn jemand zum Beispiel irgendwie damit kommt, dass, äh, was weiß ich, äh, dass dahinter äh, Bill Gates steckt oder irgendwie, äh, dass, äh, mit, dass jemand mit Verschwörungstheorien kommt und äh, äh, da, da weiß ich dann auch, wenn ich also solche äh, Verschwörungstheorien höre, dann weiß ich auch, dann hat es auch keinen Sinn, äh, große Überzeugungsarbeit zu leisten, weil ich äh, diese verfestigte, ja, ja das, das, was die Leute, diese Theorien, die sich da in dem Kopf festgesetzt haben, das ist unglaublich schwierig, das irgendwie aufzubrechen. Und, und da hat es in der Regel auch keinen Sinn, lange Gespräche zu führen, weil man kaum eine Chance hat, zu überzeugen. Es wurde noch eine Frage, die ich ganz spannend finde, im Internet gestellt, bevor ich dann langsam sozusagen das Gespräch abrunden würde. Aber ich finde die ähm, ganz interessant. Sollte man sich dafür einsetzen, dass in Europa und darüber hinaus auch andere Impfstoffe wie beispielsweise Abdala aus Kuba oder Sputnik V aus Russland zugelassen werden, statt nur jene der großen Pharmakonzerne? Ja, habe ich eigentlich vorhin auch beantwortet. Ich bin sehr dafür, dass auch äh, Impfstoffe aus anderen äh, Regionen, also ne, Kuba, Russland, aus anderen Ländern auch zugelassen werden. Vorausgesetzt, äh, es ist erwiesen, dass sie auch äh, äh, hohen Impfschutz äh, gewährleisten. Also ich hatte über Sputnik zum Beispiel auch Studien gelesen, die gesagt haben, es, äh, Sputnik hat einen hohen, äh, hohen Impfschutz. Wenn das der Fall sein sollte... Äh, warum wird Sputnik äh, hier in Deutschland nicht zugelassen? Da habe ich absolut kein Verständnis. Also da finde ich auch, äh, erfolgt keine transparent, transparente Informationspolitik. Also man müsste auch der Öffentlichkeit erklären, äh, zum Beispiel, warum äh, trotz Beantragung Sputnik, Sputnik nicht äh, zugelassen wurde oder warum äh, zum Beispiel andere Impfstoffe äh, wie der aus Kuba, überhaupt nicht in Betracht gezogen wird. Und wenn man da äh, keine äh, befriedigende Erklärung abgeben kann, äh, dann darf man sich auch nicht wundern, dass ein Misstrauen innerhalb der Bevölkerung entsteht. Und das hilft der Impfkampagne überhaupt nicht, äh, weil dann kann tatsächlich äh, der Eindruck entstehen, dass man hier wirklich bestimmte Impfstoffe bevorzugt. Wo, wo man vielleicht auch Profitinteressen äh, absichert, also solche, ähm, ja, zumindest der Eindruck könnte entstehen äh, und das muss man ja mit, durch eine gute Informationspolitik ja eigentlich aus dem Weg räumen und das passiert nicht und das finde ich äh, überhaupt nicht hilfreich. Ich habe es auch eben gesagt, also wenn es einen Todimpfstoff geben würde, glaube ich, dass viele, die... Angst vor einem mRNA-Impfstoff haben, sich impfen lassen würden. Das würde uns in dieser Situation sehr, sehr helfen und auch zu einer höheren Impfquote führen. Dennis, vielen Dank. Du hast uns sehr viele Einblicke aus deinem Alltag gegeben, wie ihr konkret an der Basis Kampagne macht, und Leute, mit Leuten in die Diskussion kommt, ins Gespräch kommt. Und du hast uns sehr viel Auskunft gegeben, was eine gute linke Oppositionsarbeit ausmacht, wo wir jetzt mit unserer Kritik und unserer Organisation ansetzen sollten. Was ist so das Schlusswort? Was würdest du anderen linken Kreis- und Landesverbänden ähm, gerne auf den Weg geben? Was soll man machen, um irgendwie ähm, gut in dieser Pandemie Solidarität von unten zu organisieren? Ja, also äh, zunächst einmal äh, müssen wir deutlich machen, äh, und das äh, also ein starkes Bekenntnis zum Impfen. Und äh, man kann das gerne auch so, wie wir es in Hamburg machen, dass man auch eigene Impfaktionen macht. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, äh, insgesamt würde ich auch sagen, so äh, wie ich vorhin gesagt habe, also wir sind zum Beispiel ja, auch ähm, für äh, kommunale Gesundheitszentren wie, wie die Polykliniken früher, die es äh, in Ostdeutschland gegeben hat. Äh, oder wir sind äh, für Verhaltensprävention, dass viel stärker zum Beispiel äh, auch im Blick genommen wird, äh, dass es auch äh, die soziale Ungleichheit ist oder die Armut ist, dass äh, zu ein, zu dazu führt, dass Menschen zum Beispiel bis zu zehn Jahre weniger Lebenserwartung haben äh, oder viel stärker von Volkserkrankungen äh, betroffen sind. Also die soziale Dimension müssen wir als Linke immer äh, deutlich machen. Und wir müssen auch sagen, Gesundheitspolitik ist eigentlich eine Querschnittsaufgabe. Äh, das hat was mit äh, zum Beispiel guten Wohnverhältnissen zu tun. Arbeitsbedingungen haben äh, sehr großen Einfluss auf die Gesundheitschancen der Menschen äh, und Ungleichheit muss äh, überwunden werden. Und solche Basisinitiativen äh, wie zum Beispiel die Polyklinik hier oder es gibt auch in Berlin, soweit ich weiß, ein Gesundheitskollektiv, also solche Initiativen, die von äh, unten äh, eine solidarische Alternative, äh, Initiativen für den Aufbau einer äh, einer Gesundheitsversorgung, die, die Aspekte, die ich eben genannt habe, mehr in den Mittelpunkt rücken. Die, genau, solche Initiativen sollten, glaube ich, überall in Landes- und Kreisverbänden unterstützt werden und nur so in der Praxis können wir auch sichtbar machen, wie, wie es anders funktionieren kann und wie eine solidarische Gesundheitsversorgung aussehen kann. Dennis Czelik, vielen, vielen Dank, dass du hier zugeschaltet warst und uns äh, so viel Auskunft und so viel erzählt hast. Dennis Czelik ist äh, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Nächste Woche geht es hier wieder um die Ampel. Schaltet wieder ein, 19 Uhr live auf YouTube und Facebook und teilt dieses Video hier gerne mit Freundinnen und Freunden oder in der Familiengruppe. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.